Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir nun komplett sind, bitte ich Sie, Platz zu nehmen und eröffne die 85. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Darf ich um etwas Aufmerksamkeit bitten? Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 5, 15 und 16. Gestern Abend tagte der Hauptausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf 3483 aus 19 eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 3876 aus 19 abgegeben. Die dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 44 auf dem Nachtrag. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von zwei Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 25, dann folgt Tagesordnungspunkt 7. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 24 und rufen dazu auf die Tagesordnungspunkte 11 und 18. Entschuldigt fehlen heute der Herr Ministerpräsident, aber erst ab 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ab 13 Uhr, Herr Staatsminister Beuth bis 9.45 Uhr und Herr Staatsminister Schäfer ab 16 Uhr, und außerdem Abg. Klaus Dietz ab 13 Uhr. Wir haben heute noch ein paar Geburtstagsglückwünsche zu überbringen. Ihren Geburtstag begeht heute die Abg. Karin Müller aus Kassel. Ich spreche Ihnen im Namen des Hauses die herzlichsten Glückwünsche aus. Der Blumenbote ist auch schon unterwegs. Foto. Nachdem dieser Moment auch fotografisch festgehalten ist, können wir nun in die Tagesordnung einsteigen.